Wow, der Frühling hält Einzug und ich kann es gar nicht glauben. Guckt euch diese Tulpen an, aber um die geht es tatsächlich heute nicht. Aber der Frühling kommt. Und im Frühling möchten wir uns lecker und gesund ernähren, also habe ich hier ein ganz tolles Karottenkörnerbrot für euch. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Und dieses Brot lohnt sich wirklich und ihr werdet damit richtig fit und vor allem satt. Wie das Ganze geht, das zeige ich euch und das Rezept ist wieder wie immer unter diesem Video verlinkt. Fangen wir erstmal mit den Körnern an. Ich habe hier die Kürbiskerne, da könnt ihr sie sehen und hier nochmal die Sesamkerne. Ihr könnt selbstverständlich auch mehr oder weniger davon verwenden. Und ich habe jetzt hier ein bisschen heißes Wasser, so circa 300 Milliliter. Passt da bitte auf und damit gieße ich jetzt diese Körner auf. Und warum mache ich das Ganze? Nun, das ist tatsächlich einfach. Zwei bis vier Stunden sollten die Körner generell bei Broten vorher einweichen, denn tun sie das nicht. Dann nehmen sie die Feuchtigkeit aus dem Brot und dadurch wird dieses dann schneller trocken und das wollen wir nicht. Danach die restlichen Zutaten. Ich habe hier ein Kilogramm Vollkorn-Dinkelmehl und dann noch ein bisschen Gewürze. Zum einen habe ich hier mein Brotgewürz, dann habe ich Kräutersalz und normales Salz und das verleiht dem Brot noch mal so eine richtig schöne Würze, ohne zu salzig zu sein. Das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Und hier habe ich mein Hefewasser. Ich weiß gar nicht, warum das ein bisschen rötlich aussieht. Das ist mein Brothefewasser. Das heißt, im Moment stelle ich total gerne Hefewasser aus Brotresten her. Wie das geht, verlinke ich euch oben rechts mit einer hilfreichen Playlist, wo ihr auch noch mal alles darüber seht. So, und hier seht ihr die eingeweichten Körner. Ich habe das meiste Wasser abgegossen, aber nicht alles. Also es muss wirklich nicht komplett trocken sein. Da darf ein bisschen Flüssigkeit noch mit in den Brotteig hinein. Dann versuche ich es, so gut es geht, wirklich vollständig in die Schüssel zu geben. Sesam ist da ein bisschen, ja, störrisch, aber das ist nicht schlimm. Und ihr könnt selbstverständlich die Kerne auch austauschen. Persönlich finde ich aber tatsächlich, diese Kombination ist perfekt. Und nun habe ich hier zwei Riesenmöhren oder wenn die normal groß sind, nehmt ihr vier Stück, so wie es im Rezept angegeben ist. Die lasse ich ungeschält, denn das Wichtigste steckt ja zwischen Schale und dem Gemüse und das kommt jetzt klein und fein geraspelt in die Schüssel mit hinein. Normalerweise würde ich das ja mit meiner Küchenmaschine machen, aber an dem Tag hatte ich wirklich komplett volles Programm, Eile, meine Behälter waren im Beschlag. Das heißt, ich musste tatsächlich mal Hand anlegen. So, und hier gehen die Karotten hinein. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das mit Zucchini schmeckt, aber tatsächlich, dieses Brot war ein Wunsch und es sollte daher mit Karotten sein. Von daher erfülle ich das natürlich gerne und es lohnt sich. Ich bin wirklich gespannt, wie es euch auch schmecken wird. So, hier habe ich ein bisschen Kürbiskernöl. Das passt natürlich perfekt und gibt auch noch mal ein bisschen Farbe ab. Und das Ganze geht jetzt in den Mixer. Ihr könnt übrigens auch statt Kürbiskernöl irgendein anderes Öl verwenden, aber wie gesagt, bei Kürbiskern finde ich das passende Öl immer perfekt. Und das Ganze mixe ich jetzt nur so kurz es geht durch, weil ich ja mit Dinkelmehl arbeite. Ihr könntet auch das so machen, dass ihr einmal ein bisschen Dinkelmehl und ein bisschen Vollkornmehl nehmt oder vielleicht auch mit Weizen ergänzt. Und während des Knetens habe ich, wie ihr gerade gesehen habt, noch das Wasser hinzugefügt. So sieht der Teig aus, wenn er fertig ist und jetzt kann ich ihn erstmal abdecken. Dafür habe ich ja mein Bienenwachstuch, das nehme ich viel lieber als irgendeine so Folie. Wenn ihr selbstverständlich einen Behälter mit Deckel habt, dann benutzt ihr das und lasst es dann bei Zimmertemperatur so lange stehen, bis sich der Teig verdoppelt hat. So, bei mir war es nach einem halben Tag soweit und guckt mal, der ist richtig super weit aufgegangen. Echt ein klasse Ergebnis und ich guck mal, ja, das ist ganz gut so. Packen wir das Ganze erstmal auf die Arbeitsfläche und ich habe ja hier mein neues Gärkörbchen, endlich in der richtigen Größe und für dieses große Brot lohnt es sich, das einmal einzuweihen. Beziehungsweise, das hatte ich ja schon richtig eingeweiht, aber ich zeige es immer mal wieder gerne. Wenn ihr nicht so viel Brot braucht, wir sind halt einfach eine große Familie, ein Kilo ist da vollkommen ausreichend für eine Woche, ähm, aber wenn ihr das weniger haben wollt, dann macht ihr entweder nur die halbe Menge. Oder ihr macht es so, dass ihr das Brot backt, aber zwei Laibe daraus formt. Das könnt ihr auch einfach per Hand machen. Ihr braucht jetzt nicht unbedingt so ein Gärkörbchen. Das klappt selbstverständlich gut. Ich falte das hier. Das könnt ihr sehen. Ich gucke, dass die Oberfläche schön eine Form erhält und dass ich unten den Schluss mit wenig Mehl hier zusammenkneife. Das könnt ihr sehen. Wie gesagt, das müsst ihr nicht unbedingt machen. Ihr braucht es auch gar nicht formen und packt es einfach in eine Kastenform, die gefettet ist, das geht selbstverständlich auch. So, das Brot geht bei mir jetzt mit dem Schluss nach oben hier einmal rein und da muss ich erstmal die Arbeitsfläche hier sauber machen. So, und hier könnt ihr das Brot sehen und damit das wirklich eine schöne Form erhält und damit es auch wirklich äh, klappt, so wie ich das haben möchte, drücke ich das jetzt nochmal fest und weil der Teig ein ganz kleines bisschen klebrig ist, habe ich da jetzt noch ein bisschen Mehl drauf gegeben. Ist kein Muss, ich habe es jetzt einfach so gemacht und das Ganze decke ich jetzt mit einem Küchentuch ab und lasse es noch mal bei Zimmertemperatur so ein bis zwei Stunden stehen. Tja, und wie gesagt, Plan B ist, wenn ihr jetzt kein Gärköpfchen habt, ich habe es jetzt noch mal hier anhand meines Kommisbrotes gezeigt, dann packt das einfach hier in so eine Kastenform. Ich finde, das muss nicht immer perfekt wie beim Bäcker aussehen. Wichtig ist nämlich tatsächlich der Geschmack und leider, leider, leider gibt es richtig gute Bäckereien immer seltener. Von daher lohnt es sich selber zu backen. So, ein, zwei Stunden sind vorbei. Ich packe das Ganze jetzt hier auf mein Backpapierblech. So, oh, das hat gut geklappt. Das ist für mich ja jetzt hier noch neu, dass ich mehr mit dem Gärköpfchen arbeite. Wenn ihr mehr Videos dazu sehen wollt, schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Ich streiche noch so ein bisschen das zu viel hinterlegte Mehl ab und wie immer bin ich ganz nervös. Heizt den Backofen auf 250 Grad vor. Dann wird es mit einer Schüssel Wasser und eingesprüht mit Wasser nochmal für circa ja, 10 Minuten gebacken. Dann könnt ihr die Hitze runter reduzieren auf 180 Grad. Und backt es nochmal so circa 50 bis 60 Minuten und guckt mal, wie das kleine Mädchen, bin ich immer total aufgeregt und nervös und verhalte mich ganz anders als alle anderen. Alle sind ganz cool, so naja, ich backe mein Brot halt selber und ich bin immer komplett völlig aus dem Häuschen. Meine Familie hält mich schon wirklich für verrückt. Ich freue mich riesig über dieses Ergebnis. Ich bin total begeistert und es macht wirklich Spaß, das Brot selber zu machen. Die Farbe ist der Hammer durch die Karotten und auch ein bisschen durch das Kürbiskernöl und wie ich schon vorhin gesagt habe, es bleibt unheimlich lange frisch. Übrigens, dieses Video ist quasi nicht gesponsert, aber unterstützt hier von meinen Mitgliedern. Danke, toll, dass ihr dabei seid. Bald bin ich wieder zurück mit neuen leckeren Rezepten und auf dem Bildschirm seht ihr nochmal neue Videos für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und Nachmachen. Eure Emma